Es ist unübersehbar, welch emotionale Strapaze der heutige Tag für Rita Holland ist. Gleich wird der Mörder ihres einzigen Kindes verurteilt. I hope he gets life. Ich hoffe, er bekommt lebenslänglich. Er hat uns zu lebenslanger Trauer verurteilt. Er hat uns auf grausame Weise getötet, weil mein Sohn Engländer war. Rita Holland und ihr Mann glauben, dass ihr Sohn aus fremden, feindlichen Motiven getötet wurde. Für den Prozess sind sie eigens aus England angereist. Der Mörder ihres Sohnes bekommt nicht lebenslänglich, gilt als vermindert schuldfähig, weil er Alkohol im Blut hatte. Elf Jahre und sieben Monate muss der 63-jährige Rolf Z. hinter Gitter, urteilt das Landgericht. Die Verteidigung hatte noch auf einen Freispruch plädiert aus Mangel an Beweisen. Das Gericht aber sieht es als erwiesen an, dass er den 31-jährigen Luke Holland in Berlin-Neukölln im September vergangenen Jahres erschossen hat. Mit einer Schrotflinte in den Bauch. Einfach so. Als der junge Brite gerade draußen vor einer Kneipe auf Englisch telefoniert. Mörder und Opfer kennen sich nicht. Zeugen führen die Polizei auf die Spur von Rolf Z. In der Wohnung des Alkoholikers ganz in der Nähe des Tatortes finden die Beamten Waffen, eine Hakenkreuzfahne und weitere Nazi-Devotionalien. Der Verdacht eines fremdenfeindlichen Motives drängt sich auf. Ein Verdacht, der sich für das Gericht nicht erhärtete. Er habe zwar unter anderem eine Hitlerbüste bei sich gehortet und auch viel Literatur zum Zweiten Weltkrieg und über das Dritte Reich. Aber darüber hinaus habe er das nach außen hin nicht kundgetan, dass er diesen, äh, diesem Gedankengut folge. Rolf Zets Name fällt auch in einem anderen ungeklärten Mordfall, dem des 22-jährigen Burak Bektasch 2012. Auch er wird wahllos in Neukölln auf der Straße niedergeschossen. Rolf Z. soll sich damals in der Nähe aufgehalten haben. Ein Zufall vielleicht, Beweise aber fehlen auch hier. Die Eltern von Luke Holland sind überzeugt, dass ihr Sohn aus fremden feindlichen Motiven getötet wurde. Alle Eltern auf der Welt wissen, wie ich fühle. Luke hat es nicht verdient, so zu sterben. Durch die Hände dieses bösen Mannes, nur weil er Engländer war. Lukes Eltern verlassen Berlin nun ohne zu wissen, weshalb ihr Sohn getötet wurde. Vom Täter hörten sie dazu kein Wort. Er hat den ganzen Prozess über geschwiegen.